In dem, was Sie jetzt dargestellt haben, kommen ja in erster, Linie, in erster Linie Studenten vor. Und auch in den Flugblättern, die unterschrieben waren im Archiv, waren es auch in erster Linie Studenten. Wann kam denn die Frauenpower? Die gab es. Ich habe mir also vorhin überlegt, als Sie mich nach Namen fragen. Ich erinnere mich an zwei Frauen. Ich habe leider den Namen vergessen. Die die sehr aktiv waren. Also bei der K.H.G. waren zwar Pauli und Theobaldi sehr stark die Wortführer, aber gleich danach äh, kamen in der kommunistischen Hochschulgruppe auch die Frauen. Denn das Stichwort Emanzipation, das vorhin gefallen ist, das spielte hier natürlich eine Rolle. Und die Politische Emanzipation war auch eine Spiegelung der ganz persönlichen Emanzipation, die eine Reihe von den Studierenden äh, nun wirklich durchmachen wollten und realisiert haben für sich.